Na, bitteschön, dann wird das Training halt jetzt brutal. Auf zum Duell, Blutsbruder. Ah, aber mein Messer kann das ja gar nicht. Hast du ja auch nicht, wie ich, illegal auf dem Schwarzmarkt gekauft? komme nie mit nur einem Messer zu einer Schießerei, Blutsbruder! Das Lager. Es wird, wird, wird angegriffen!